Satguru, wenn manche Jugendliche mit Problemen oder Schwierigkeiten wie Misserfolgen, Trennungen, Verlusten usw. So konfrontiert sind, greifen einige zu Drogen oder Alkohol, anstatt das Problem anzugehen und Lösungen zu finden. Daher möchte ich wissen, was ist die eine Hoffnung, an die sich ein Mensch klammern kann, selbst wenn er innerlich völlig zerstört ist? Oh, so viele gebrochene Herzen hier, die in die Hände klatschen. <lacht> so, <lacht> Nun, wenn er völlig zerstört ist, was kann er tun? Die Frage ist, willst du es dir erlauben, völlig zerstört zu werden? Das ist die Frage. Und viele Dinge, die in deinem frühen Leben nicht gelingen, wirst du später als großen Segen erkennen. <lacht> Es gibt viele Arten, das zu betrachten. Lass mich dir Folgendes erzählen. Dies geschah 1941, gerade als die Nazi-Bewegung in Deutschland und in einigen Teilen Europas voranschritt. Eines Tages in Österreich kam eine Gruppe deutscher Soldaten und brach in die Häuser ein. Eine jüdische Familie, eine reiche Familie, sie brach ihn in das Haus ein und nahmen die Erwachsenen mit, nahmen... Alles wurde geraubt und diese beiden Kinder, ein zwölfjähriges Mädchen und ein achtjähriger Junge, wurden mitgenommen. Sie wurden zu einem Bahnhof gebracht. Es ist Ende des Monats, November, Dezember, die Zeit, wenn es sehr kalt wird. Sie wurden also drei Tage lang auf dem Bahnhof festgehalten, weil die Züge nicht kamen. Die Jungs, kleine Jungs, wie Jungs so sind, begannen Fußball zu spielen. Sie spielten also Fußball und dann kam auf einmal der Zug. Der Zug ist kein Passagierzug, es ist ein Lastenzug, ein Güterzug. Als der Zug kam, kamen die Soldaten und drängten alle in die, die Waggons, die dort sind. Alle stiegen ein, auch der kleine Junge und das Mädchen stiegen ein. Aber der kleine Junge vergaß seine Schuhe anzuziehen, er ließ seine Schuhe draußen und sie schoben ihn in den Waggon. Er kam also ohne Schuhe. Seine Schwester, ein zwölfjähriges Mädchen, sah ihren kleinen Bruder ohne Schuhe kommen und wurde wütend auf ihn. Sie zog ihn am Ohr, schimpfte ihm gehörig aus, Ohrfeigte ihn. Sie sagte, du Idiot, wir haben schon genug Ärger, jetzt kommst du auch noch ohne Schuhe. Denn in Deutschland, im Winter, ohne Schuhe zu sein, bedeutet, dass man seine Füße verlieren kann. Daher ist sie wütend darüber. Im nächsten Bahnhof wurden die Jungen und Mädchen getrennt. Nach vier Jahren, als der Krieg vorbei war, kam sie aus dem Konzentrationslager, um festzustellen, dass 17 Mitglieder ihrer Familie, darunter ihr kleiner Bruder, alle verschwunden waren. Keine Aufzeichnungen, keine Spur von ihnen. Sie hatten sich einfach in Luft aufgelöst. In diesem Moment war das einzige, was sie belastete, die letzten Dinge, die sie zu ihrem kleinen Bruder gesagt hatte. Sie liebt ihren Bruder, aber die letzten Dinge, die sie zu ihm sagte, waren so schreckliche Dinge, die ihr im Kopf wiederhalten und sie belasteten. Das sind die letzten Dinge, die ich meinem Bruder sagte, und danach werde ich ihn nie wiedersehen, er ist weg. Also legte sie ein Gelübde ab. Wenn ich in meinem Leben mit jemand spreche, werde ich so sprechen, dass, wenn dies mein letztes Wort ist, ich es nicht bereuen werde. Diese eine Sache veränderte ihr Leben so sehr. Sie ging in die Vereinigten Staaten, sie starb 2006. Sie hat eine phänomenale Arbeit geleistet, baute ein Krankenhaus, irgendwo in der Nähe von Chicago, glaube ich. Sie lebte ein fruchtbares Leben. Ich will damit sagen, selbst wenn du die schrecklichsten Situationen durchmachst, kannst du entweder herauskommen und diese Erfahrungen nutzen, um ein besserer Mensch zu werden, oder du kannst die Erfahrung nutzen, um ein schreckliches Chaos zu werden. Wann immer dich also etwas verletzt, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder verletzt werden, oder du kannst weise werden, das ist die Wahl. Je mehr Dinge dich früh in deinem Leben verletzt haben, umso weiser solltest du geworden sein, nicht wahr? Aber unglücklicherweise werden die meisten Menschen verletzt. Das liegt einfach daran, dass sie einen Vorwand brauchen, um ihre eigene Intelligenz gegen sich selbst zu richten. Das ist alles. Vor allem, wenn sich die Welt um dich herum gegen dich wendet, ist es dann nicht sehr, sehr wichtig, dass deine Intelligenz dich unterstützt?